Wir müssen Gas geben, 30 Sekunden, Warum sind <lacht> <lacht> Hey und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Baban Mario 2. Wir haben ein bisschen ja. Eile, Aber wir joinen heute und ich muss noch fertig schaden Du alles, um, wir haben genau. heute gar nichts ausgemacht. Schab 2. Kannst du ein Buch schmeißen? Ja, leeres oder tolles? Okay. Hast du noch zu gehört? Dann kann ich da mehr Bücher machen. Ja, du Hast du irgendwas? Ah, Schart. Ich habe Buch. Alter, ich krieg nur Scheiße auf, ich, ich muss meinen Hörmann auch verzaubern. Kannst du mir auch einen schauen, das Buch? eigentlich, Philipp? Schau mal kurz. Bisschen. Bisschen, warum lagts? Kannst du mir auch einen das Buch geht? Ja, kannst du mir Zucker kurz geben. <lacht> ich muss kurz um, unten und, und ich muss kurz Discord beenden. Hey, warum es wieder um die Uhrzeit? Was ist denn da los? Kauft euch niemals Webcubes? Ja, Jedes Mal, wenn man anruft, sagen sie das gleiche. Ein paar Uhr mit uns. Was ich gewonnen habe. Ich hab drei, Alter. Danke für dein Schwert. Ähm, ich hab noch ein sharpness das kannst du auf jeden Fall haben. Aber kannst du da Sharp Schau, einsagen, ja? Ja, warte. Unbreaking, dann habe ich ernst. Und ein paar Deal-Dot-Action. Mhm. Protection mit wie Level? Mit 5 Level, nee, ich brauche irgendwas anderes zum Verzaubern noch kurz. Hast du einen Bogen, hast du Federn? Oh, um, ich kann alles zu... Will, wir bauen alles ab. Hast du einen Schaden anzuprobieren? Na, Das muss ich dazu machen. Ich muss ja ein bisschen das machen. Was will in was ein Schatten? Ein Botbuch, brauche ich noch. Ah, muss Bücher noch machen. Kannst du doch Gaps machen? Ich ja, Philipp, beim Buch Ich nur Power in dem kann meine Schuhe nicht verzauern und das Schwert nicht verzauern. Was soll ich verzauern? Ich mache Power 1 Buch, wenn du willst. Na, ist nicht cool. Ich verzauere meine Stiefel da. Na, doch, ich verzauere die Stiefel. Ich hoffe jetzt. Da. Bitte, na, Feather Falling kann nur blödsinn. Ey, schon sie. Schadner ist immer Schwert für sie. Protection, nice. Es lag der Server ein bisschen, naaa. No. Es lag ein bisschen. Hätte man können, der den Strike kriegt, Bro. <lacht> Die geben wir auch was machen, der. Für verbotene Items. Ich Best Broad 1, 2, 1, Shop 3, was braucht ich noch? Kann ich auch für Tiefrode Action craften mit den Büchern, sonst kann ich da nichts mehr machen oder also brauchst du noch mehr Iron Shirter? Ich schaue jetzt ja? einen Shop 3 zu machen, wenn du noch einen Shop hast. Knockback kriege ich nur, kriege nur Blödsinn, ja dann lasse ich das einmal dabei oder? Ich krieg nur Blätzen, Philipp. Ich brauche noch ein Bob-Buch. Ja, ich krieg nur Blätschen, hab noch zwei Levels. Ich kann einen hin machen und dann wieder weiter. Hast du noch da. ein Bob-Buch, hm? Nein, aus also ich craft Blätzen. Soll also ich Blätschen craften? Erst du mir zu? Weiß denn nicht. Du weißt es nicht, da. Dann craft ich halt einen hin. Nein, no, ich will nicht zu dir da. Unbreaking, nur no Source. Äh, uh, ein Level habe ich noch, ja. Yeah. Ich kann da Efficiency Buch anbieten oder ein Sharp 1 Schwert noch. Ich habe das Sharp 1 Schwert noch gemacht. hat nur no Level. Sorry. Uh, ich muss gerade ein bisschen Ordnung da reinbringen. Alles, was ich für einen Fight brauche, ich brauche witzigerweise nicht mehr viel. Auch echt nicht viel. Wie viel Essen musst du... Ah, da ist noch eine so. Willst du mit Feuerzeug... Spür okay. mhm. Hast du einen zweiten Wasserheimer? Mit Warkanten. Also ein Wasser machen. Dann mache ich noch schnell einen zweiten. Ähm, für die wir im leichten Legs. Was da Post du? Gut? Nein, ich gebe dir jetzt 2, ich habe ein Schwerter. Das war alles für mich. Okay. Ich hab noch zwei, ich hab fünf Levels. Hast du fünf Levels? Ich hab null Levels. Okay. Mann, warum haben wir leichte Legs schon wieder um die Uhrzeit? Aber es also wäre nicht besser. Hast du echt nichts offen? Ja. Was wollen wir? Ich kann nicht einmal gescheit Wasser bleiben. Hast du Gaps? Ja. Gut. Wo bist du, was machst du, was brauchst du? Brauch noch zwei Okay, dann liegen ich so aus dem Ruhe raus. noch was drin? Ja. Oh, ich falsch. Wir haben nur noch 8 Minuten, nur nicht stressen, wenn wir nur nicht stressen, nur oh, gut bleiben. Wenn es k fährt, wird, ist es K-Fight, nein, das ist nicht so schlimm. Ich schau noch kurz, ob wir da was weil, äh, wissen, warum wir, ob ich echt nichts offen hab. Ich streame gerade nicht unabsichtlich und, nein. Ich hab nichts offen, aber leichte Likes, das gibt's nicht, da. Naja, es geht einigermaßen mittlerweile. Hast du jetzt genug Level? Alles voll gut. Bitte. Was brauchst du? Ne, Na, Redstone, oder? Okay. okay, wir müssen noch weit gehen. Yeah. 400 Blöcke. Schaust du es erst mit, mein Ich gehe schon bergauf. auf. So wie vor. So wie vor. So Ich nicht hau alles weg, was du brauchst, Papa. Dann hau sie eine Kiste rein, wir unseren so Namen aufstellen. Ich mach da ganz oben eine Kiste, okay? Da haben wir alles eine, was wir brauchen. Wenn einer von uns stirbt, hat er das. Schaffst du dir alles mitnehmen, oder? Ja. Du brauchst eh noch weit aufbauen, ich baue dir zwei weit. <lacht> ich würde ja nicht Stress haben, was weißt du? So, ja. alles abbauen, mitnehmen. Und schauen, dass du es irgendwie in der nicht hast. Schau, du so durch auf durch Ich hab da. Double Coverage. Warum? Ja. Nehmen. Ich kann nicht die Kornarten sagen, das ist wurscht. Oh, das waren jetzt Auf Löcher. Auf, auf, auf, auf. Egal, scheißegal. Auf, wo das ja. Loch ist. Das sind zwei Löcher. Ist scheißegal, das sind vier Löcher und das ist genau wie du willst. Nee. Ja, ich hab mich da schon zweimal aufgebaut. Aber musst du musst mich aufgebaut. Nein, Nehm dir irgendwo reiß ein bisschen ein vor vier, vor vier nehmen. Das ist nicht so schwer zum sehen eigentlich. Unten hätte man sehen sollen. Ja, dann baut ihr einfach durch, habe ich. Oder da ist es? Nein. Okay. Ist es nicht mehr, ne? No. Jetzt machst du mich psychisch fertig. Wir <lacht> <lacht> <lacht> haben noch 3 Minuten. Wenn wir uns Spawnen... Ja, es laggt Unlogisch, Was das gerade abtun? Es ist unlogisch. Ich sag's nicht, dass es logisch ist, aber du machst mich like. fertig. Philipp, es laggt vollgas, gell? Ich sag's ja. dir noch. Kann man nicht fallen. Kann man nicht fighten, du weißt, ja, aber wir verschieben wir Fight auf irgendwas. Normal, dass du wo so Ja, so glaube. Ja. Es ist zu So, das ist <lacht> wir müssen uns gehen ja hast du Hallo. noch ein gap für mich? ja bitte gap danke <lacht> ich hab 5 ich hab 4 passt es ist auch eine Minute müssen wir uns zusammen drauf haben gell und du kommst jetzt Immer schön wissen, wo der Gap ist zum Gappen, gell? Und das Wasser ist ganz wichtig und Blöcke und Essen. Dann ist ja alles safe. 30 Sekunden. Wir müssen Gas geben, 30 Sekunden, dann ist alles vorbei. Mhm. Bist du hinter mir? Ja. Da oben sind die Oh Gott, ne? Es geht los. <lacht> er kommt rüber, du gesagt. Die sind gerade draußen. Was? Renn mit. Also, na, sind wir da? Zum so musst fighten? Ja. Ich kann es kaum nicht schreiben. Ich fällt schon, okay. Ja, was? Ja, was? Versuch sie zum Hitten, Philipp. Ich wirf dir da Pfeile her, okay? 9 Stück. Wie ist das? 9 Stück Pfeile von mir? Warte. Ich weiß. Da. Alle ich bin aufgeregt. Immer schön essen, gell? Du machst das einmal, Gell, ein Biesl So, in Brille man draufhauen Willi? Du musst mir ansagen, gell, wenn du im er kommt Geben, ich gebe einmal, gell Hier ist vor mir Auf und durch, Auf und durch, Ergap. Auf und durch, ich hin, auf und durch, ich ich hab's, ich ich komm Ich drauf. Er entweckt. weg. Wie das nicht? Ich zu aufgeregt. wie viel Herz hast du noch, noch, noch, noch, noch, noch, noch, noch, noch, noch, noch, bin noch, noch, Mit Face, aber nachher, Ich bin auch fast voll. Ach, jetzt fällt mir. Alter. Ich bin ja zu schnell leider, Philipp. Ah, komm. Geh safe. Geh safe, lass ihn ich nur noch. nicht zu so weit. In einer Minute vorbei. Wir haben zwei Hits gegeben. Immer mit H Hitten mit Sprung, gell? hinten dann kriegst du einen Kritz. Blocken wird ihn nicht. Blocken geht sehr schlecht, wenn es nicht kommt bevor. Aber es leckt in nicht, was er so viel also. Keine Ahnung warum ich die ganze Zeit klick. Er hat sein staff eingelootet. Er wollte die Gaps einloten wahrscheinlich. Ah, es wird gerade da. Ich weiß nicht warum er. Ich. Ich, ich will mal essen, ja? ganz normal. Passt viel voll. I had in, Sit in there. Sag circa wie weit du weg bist. Okay. Alter! Wir rennen wie hin. Du hast ein Ja. Ich bin kurz einmal gerade Ansprung verkackt leider. Er muss dafür nur auslaugt werden, dann passt du alles. Wir können oh, das ganze Lage machen. Ich bin Low Ground driffen, es ist schier. Ich bin ein echt Ich muss essen wieder. Er hat irgendeinen Gabtränen. Oder ein schlechtes Essen. Ich schaue wieder das an. Ich muss Komm bitte. Hört mich auf. Alter, dass du immer so weit weg bist. Und warum ich? Warum ich? Das hätte ich nicht machen dürfen, Philipp. Er ist gut. Er zieht uns. Gebt bitte einmal drauf, das immer hier. Philipp, ich noch angehabt, du? Ja. ja, gut. Ähm, bin leider vor dir. Gebäude ist da, du kannst ihn absperren, wenn du willst. Na, du rennst du ganz normal mit? Ja. Wie viel weiter weg bist du? Ja. Mit das MLG. War war. MLG. Alter. er ist aber gut. Er hat sehr so schlechtes Equip. Ich muss essen. Er kommt. Er geht weg. Fucking bin in den Block gesteckt, das gibt's nicht. Er gibt mir immer Fall schon. Er macht mhm. das absichtlich. Ah, ja, sehr guter Spüler, aber er muss leider gegen zwei fighten. Ich hätte aber auch nicht getten dürfen vorhin. Nein. Fuck, bist du da? Danke. Bin ich bin, ich immer, oh. ich, bin, okay. Nein, ich, bin ich immer vor. Ich bin ein bisschen erlaubt. Was? Warum bin ich immer vor ich bin ein bisschen alarmiert Ich bin hingehauen. 4 Herzen. Ich hab ein paar Hits Viel besser. Wie, wie viel Herz hast du? Oh. Dann, ich drei drei Dann lass die eher zu, wie ne? Boah, das gut, Keine Ahnung. So Geh weg, wenn du nicht full hast. Wie viel life hast du? Oh. Jetzt rennt Ivy wieder zu, ne? Kommt noch, ich hätte auch mal aggressiv einigen sollen, ich wollte aber meinen Gap sparen. Alter, oh, das ist ja nicht Er hat aber Gaps verbraucht, wir ziehen ja. ihn auch langsam. Ich bin zwei Gaps gegangen. Wie viele Gaps er gehabt hat. Alter. Ja, oh, aber ich wollte nicht noch einen Gap verbrauchen, verstehst du Ja. Er gibt mir wieder vorstellen wahrscheinlich, Na, no. ja, Er hat irgendwas gegessen. Mal <coughs> ja, mal kurz Ahem. das ist immer gut. <laughs> Er gibt uns Ja, ich bin Half-Life, lass dich nicht alle fliegen. Ich komm erst später. Also lasst dich nicht allein wegkommen. Das gut von ihm. Was ist wenn du. Wenn du zu leben fließt, wegrennen. Hast du Alter, nice! Wir müssen zum jetzt ganz schnell, wenn du alles hast. Hau alles weg, was du nicht brauchst. Alles, aber wenn ich hab 3. Fuck it, den Lapis wegschmissen. Ah, gibst du den Lapis weggeschmissen? Philipp, hast du alles? Ja, jetzt haben Aufnahmen satz verbauen. Echt? Okay. Na, wir können natürlich seine Sachen liegen danach Auch macht nichts. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch der geile Fight gefallen hat, gebt einen Daumen einfach oben. Um. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr dies verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus. weil die viel zu viel zittert, viel zu schlecht zittert. Normalerweise hitt ich viel besser. Wunderschön. Wunderschön. Wunderschön.